menschliche Eigenschaften. hat gar nicht Alleinstehend. Geschieden. Pajanwac. Verheiratet. Amus Alt. Zer. Anmutig, bezaubernd, charmant. Hamaic. Arm. Arkat. Attraktiv. Gerätzig. Athletisch. Sportain. Blond. Schikaher Diskret Chohem, Zgursh, Zusp Dumm Himar Intelligent Khelazi Intellektuell Khelazi Dünn Nihar Fett, Dick Chach Freigiebig Aratadzeren Gelassen Hangist Extrovertiert Schupfoch Klug Khelazi Verständnisvoll Askazuch, Tüchtig, Aschatasser, Schüchtern, Amatschkot, Ruhig, Hangist, Naiv, Miamit, Reich, Halust. Gesprächig, Redselig, Geschwätzig, Schatachos, Hübsch, Gerätzig, Hässlich, Teger, Intolerant, Anhamper, Langweilig, Zanzrali, Aufmerksam, Uschadisch, Aufrichtig, bedacht, gedankenvoll. Matat gott.